Wie viel Stunden arbeitest du so am Tag? Acht Stunden oder zwölf Stunden? Stell dir mal vor, wenn du dich beim Arbeiten eine Stunde lang ärgerst, aufregst, über eine Situation oder über irgendetwas, dann verbrauchst du so viel Energie, wie du für 12 Stunden Arbeiten verbrauchen würdest. Also jetzt noch die Frage, wie viele Stunden arbeitest du am Tag?